Anne Dittmann wird in Berlin-Marzahn geboren, als Ost-Berlin noch in einem anderen Land liegt. Mit ihrer Mutter schaut sie gerne Krimis und fängt schon bald an, selbst welche zu schreiben. Erstmal nur für ihre Mutter. Bei der Schülerzeitung wird sie Chefredakteurin, aber dass man mit Schreiben Geld verdienen kann, glaubt sie damals noch nicht so recht. Genau das sagen dann auch die Erwachsenen um sie herum. Halbherzig beginnt sie also ein Studium der Wirtschaftswissenschaften und macht einen beruflichen Ausflug zur deutschen Rentenversicherung. So kann es nicht weitergehen. Anne gibt sich einen Ruck und beginnt ein Journalismusstudium in Berlin, das sie schließlich als Jahrgangsbeste abschließt. Man kann also doch mit Schreiben Geld verdienen. Das macht Anne dann auch, unter anderem bei der Berliner Zeitung, der Brigitte oder der Welt. Aber Schreiben kann noch viel mehr nämlich befreiend sein. Das erfährt Anne vor allem auf Instagram, ihrer zweiten Heimat. Hier schreibt sie über alles, was ihr am Herzen liegt, Erziehung, ihr Leben als Alleinerziehende, Feminismus und noch vieles mehr. Seit kurzem hat sie sogar ein eigenes Online-Magazin und heute ist sie zu Gast bei Die Verlosung.